Willkommen Reisende. Wir sind zurück. Going Medieval. In der letzten Folge haben wir Großküche gemacht. Ich habe hier jetzt weiter angezeichnet. Dass die hier schön bauen. Lassen wir mal laufen. Wir haben gerade Winter wieder. Die frieren jetzt alle. Weil die ganzen Feuerwälder nicht an sind. Ich habe die Priorität auf hoch gestellt. Und auch... Hier hinten Hausmeistertätigkeit bei einigen noch höher und wir haben einen neuen Siedler bekommen testwien die ist gut in Bergbau, Tierhaltung, in Kochen deswegen habe ich es auf 1 gestellt Zimmerhandwerk brauchen wir gerade nicht auch mal übrigens bei allen nicht und ich habe hier das Lager hatten wir ja zusammen gemacht. Hier ja. endlich fertig aufgefüllt. Da können wir dann die Schmiede reinbauen. Hier habe ich Lager angezeichnet. Hier hinten auch. Und jeweils hier oben und in der unteren Etage. Ach, ah, Richtung. Da, ist voll mit Lehm. Hier sind die Steinmetze drin. Kleines Lager für die. Hoffen nur, dass wir hier jetzt auch schön weiter Kohle produzieren. Holz liegt ja hier, hier hinten. So, dann werden wir mal ja, als erstes, bevor wir das machen gehen wir in den Keller. Ich habe hier die Lagerräume angezeichnet. Vier Stück werden es. Oh, hier habe ich die, die Verbindung vergessen. Machen wir also hier jeweils Streben. Immer von links nach rechts. Dann dazwischen alles ausheben. Und. Wenn sie das gemacht haben, machen wir hier auch. Hier ist ja unser Keller, eine Etage tiefer. Stützen das hier ab und dann jeweils quer abstützen. Dann kann das hier raus. Und dann werden wir hier vorne eine Treppe hinsetzen, eine Etage tiefer. Und Dann können die das auch alles gleichmäßig hier, wie es angezeichnet ist, auch ausheben. Hier habe ich auch die Verbindung vergessen. wir mal gucken dass sie das machen aber irgendwie kocht auch keiner wir haben ja auch noch viele Baustellen jetzt hier jetzt haben wir natürlich Bergbau wieder dann müssen wir die mit Bergbau natürlich erstmal wieder hochsetzen. in den Keller kommen sie ja jetzt mittlerweile. Er baut irgendwas. Eten. Eten. Ja, das kann er auch später machen. Wie hm. ich nicht angewählt, war. Ah. Das ist ja jetzt ärgerlich. Ah, so. Dann kann der das machen. Hier guck mal, der hat auch Bau. Hier werden wir dann schön zwei Treppen oder drei. Oder vielleicht nur die in der Mitte runtersetzen. muss wir mal sehen. Der macht Bergbau. Kann er erstmal das hier machen. Haben wir hier unten wenigstens abgestützt. Dann gehen wir jetzt... Ja, der Schnee ist wirklich ärgerlich, muss man ja mal sagen. Hier hin. Hier wollten wir ja die Schmiede und die Schmelze reinbauen. Also einmal den rüstungsmacher -Tisch und einmal die Schmiede. gut uh, die ist sehr groß. Da haben wir zwei Fenster. Machen wir es. Das kann man zur Not, wenn auch ändern, aber zwei Fenster da geht, wenn man ganz ranstellen, sieht das ja schon nicht schlecht aus. Ja, und hier hat das nicht weit zu dem Lager. Werden wir den hier hinstellen? Und den Rüstungsmachertisch. und der ist aber groß. Okay, den müssen wir dann. Hm. Ah, wir können ihn hier so hinstellen. Dann ist das nicht so problematisch mit der Tür. Wir machen das aber anders. Ja, aber dann ist die Tür im Weg. Da auch. Hm. Also müssten vorne oder hinten die Tür versetzen. den hier hinsetzen. So. Den noch mal abreißen. Und dann hier hinsetzen. Hey, das. Ah. Wo können wir den mal hinsetzen? und oh, wir können das auch hier machen. Ne? So. Den hier hinstellen. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt mit dem Eingang, ne? Dann setzen wir den aber nach links. So. Und wenn wir die Tür hier. ob die habe ich so schön dahin gebaut. Dann müssten wir auch die hier versetzen. Dann die Tür hier hin machen. Jetzt mal den Block nach hier und hier setzen wir ein Fenster hin. Da kommt die Tür hin und der Fenster, das Fenster kommt auch weg. Ja, dann kann man vorne ein bisschen reingehen. Und hier kommt man ja auch noch gut lang. An. So. Also nehmen wir eine Tür. Erstmal müssen wir den Holzboden entfernen. Also nochmal hier die Tür hin. Oder noch ein rüber. Also so. Fenster. Tür. Ups. Dann müssen wir die hier aber versetzen. Der macht Silber. die Tür. So. Den auch. Schreibt. Rebt. Rebt. Guck mal, die kann ja halbwegs bauen. Ja, da kann auch. Hier sind Bodensteine, die wir jetzt natürlich sehr schwer nur sehen. Ja, hier sind welche. So. Die müssen wir erst abreißen und dann hier wieder versetzt hinstellen. Dass wir wieder stehen. Ja, so nah am Haus stört ja kein. Hier ist ja kein Fenster eingebaut. Und mit Fenster würden sie eh nur hier drauf gucken, egal ob wir sie jetzt ein Stück hier hinstellen oder nicht. Dann brechen wir das ab. Oh, doch nicht. weiter in den Weg einfach so dann haben sie da auch ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten ist auch okay so wenn sie das erstmal machen dann müssen wir noch sehen wo wir die Treppe nach oben hinsetzen Hier würde ja jetzt gehen. Wenn die Arbeiter, wenn sie Material benötigen oder sowas, nach oben gehen. Geht auch noch mit der Tür. Oder wir machen das wie in dem anderen Haus so. Würde auch gehen. Könnten wir eigentlich auch so machen? Ja, oder hier hinten ist eigentlich besser. Dann haben wir vorne ein bisschen Platz. Müssen wir mal gucken hier. Wo setzen wir Trägerbalken hin? Also hier könnten wir ihn hinsetzen. Und da auch. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Das geht ja schon mal. Dann kommt dann Holzboden hin. So. Die Mauern auch mal hier in die Ecke ein Fenster. Hm. Wir können jeweils hier ein Fenster, da geht auch und da hm. mal gucken ob wir das hier eins hinsetzen, da eins hinsetzen. Dann. Oh. So. Hier zwei. Ein. Und hier wieder zwei. Na, Handelskarawane. Apropos Handelskarawane. Es kam ein Händler. Und da wollte ich natürlich gucken, ob der Kräutersamen hat. Und wir haben durch irgendwas. Durch Ernten. Oder wie auch immer. Zwei Kräutersamen gehabt. Und die reichen ja. Eins reicht ja, um das hier zu, freizuschalten. Also haben wir jetzt auch Kräuter, die wir anbauen können. Natürlich jetzt nicht, da es gerade Winter ist. Aber sobald die Kräuter hier angepflanzt sind, können wir auch andere Nahrung herstellen. Wir haben jetzt so eine schöne Küche. können ja gleich trotzdem mal gucken, was der hat. Dann können wir nämlich hier auch großes, also eine üppige Mahlzeit herstellen. Anstatt diese hier. Weil da benötigt man eine höhere Fertigkeit. Das wird bestimmt besser sein als nur eine Mahlzeit. Wie wir mal gar kein Essen haben. Wir haben eine verpackte Mahlzeit. Die fressen ohne Ende. Also genug Zeug haben wir ja. Die dürfen wir auch alles zum Kochen verwenden. Aber das soll sonst nicht loswerden. Bis auf Honig. Da haben wir so wenig. Den brauchen wir ja hierfür. Hier ist jetzt nur noch Salz. Das kommt von dem... Hier hinten bauen wir doch ab, damit wir immer schön Erde haben zum Auffüllen. Und da war so viel Salz drin, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Und die Maische, also das Gärungszeug, haben wir erstmal hier hingestellt. Weil hier gerade Platz war. Das kommt natürlich dann. wo Kommt das hier hin? Ja, das soll eigentlich da hin. Witzig. Warum stehen das dann hier? Ah, okay. Da kann das hin, wenn hier voll ist. Weil das muss ja eine gewisse Temperatur haben. Da müssen wir dann immer drauf achten. Das war das. Hier oben lagern und sobald das dann fertig ist, können sie es direkt von hier dann in den Keller tragen. So. Ist denn eigentlich jetzt überall ein Dach drauf? Warum können wir durchs Dach gucken? Ah, ein höher scrollen, okay. So. Dann werden wir jetzt hier weiter schauen. Tür. Könnten wir genau hier lassen. Weil das funktioniert auch mit den beiden Treppen. Also wir können die ganz normal hier hinstellen. Aber wir müssen die dann nicht in dieselbe Richtung öffnen. Er dreht die wieder zurück. Das ist ja mies. Geht das so? Ne. Er dreht die zurück. Weil die müssen ja schon so aufgehen, dass die da auch durch können. Also, die geht so rum auf. Und die nicht. Und ich kann sie auch nicht drehen. Ich kann sie hier drehen. Dann dreht das aber zurück. Hat da nicht eine Tür auch reicht. Stimmt, oder? Das gilt ja als Raum, wenn eine Tür zwischen ist, also. So, Dann kommen wir jetzt hier vorne oder ja, machen wir halt die Fenster wie hinten, würde ich sagen. Lassen wir eigentlich vor vorne die Tür jetzt hier oder tauschen wir die mit dem Fenster. Finden wir auch. Ja. Platz genug ist er hier eigentlich. Selbst wenn wir... Dann kommen die da nicht zur Arbeit. Ne? Wenn wir hier eine Wand hinsetzen würden. So, ja, nee. Dann kommen die nicht zur Arbeit. Ja, gut. Dann hat die Schmiede halt keinen Empfangsbereich. So schlimm ist das auch nicht. Nee. Warum? Also, dann kommt da und da, da da, dann nehmen wir die Fenster, hier eins, da eins, da und da, jetzt nehmen wir ein Dach, da. dann haben wir hier auch ein Dach drauf, dann können wir jetzt, hier haben wir nichts verändert außen, und wir haben das hier drüben gemacht. Also, da sind Doppelfenster und dann, wie hier, oben und bei den Äußeren. Also, da ist ein Fenster, da ist ein Fenster und neben der Tür dann kommt hier bei ein, einen hier kommen welche hin so hier lassen wir wieder in der Mitte Platz für die Tür so das hier ist ein anderes Gebäude das machen wir so und dann kommt da eine Tür rein Dann genau dasselbe Fenster, Fenster, so. Wand hier. gleich gehen wir mal in den Keller gucken, ob sich da schon irgendwas getan hat. Der hin. haben sie den hingesetzt. Also nicht unten rein. Oh. Oh. Jetzt aber. So, ein Dach. Und zwar so. Das mit den Fenstern behalten wir dann denke ich mal bei. Hier eins hin, da, da und da. Jetzt nur die Frage: Werden wir später hier noch anbauen? Eigentlich nicht. Es sind ja mal vier und dann würde es zur Seite gehen. Also müssten wir, wenn hinten, die Fenster entfernen. Und nicht an der Seite. Sondern an der Seite müssen welche hin. Nur hinten dann nicht. Hier haben wir an einem an Seite die Fenster. Aber das mit dem Keller ist aber. Dann gucken wir halt bei dem Gebäude. Dann haben wir oben mehr Fenster eingebaut. Okay. wollen wir das mal machen. Wo waren wir hier? Da. Also ein Fenster, Doppelfenster, Doppelfenster, ein Fenster. So. Dann muss da natürlich auch eine Tür hin. Das mit den Quadratmustern zum Anzeichnen, zum Bauen ist echt gut. Dann sieht man wenigstens wenn man was gleich bauen möchte, wo man das hinsetzen muss. So, ein Dach. So, dieses. So. Und jetzt müssen da... Wie waren die Fenster? Unten. Türfenster und dann Mauer. Also. Ja. Fenster, Fenster. Oh, Aber was? Dann eine Mauer und wieder ein Fenster. Eine Mauer, ein Fenster. Eine Mauer, ein Fenster. So. Jetzt lassen wir die das mal bauen. Bild das. Warum fehlen uns denn jetzt hier? Uns da Wollt ihr nicht erreichbar? Wie nicht erreichbar? Ja, dann bauen wir den Fußboden, dann kommst du da auch hin. Also. Hier oben können wir dann übrigens wieder ein Lager hinsetzen. Das geht aber erst, wenn der Fußboden fertig gebaut ist. Nur sehen, was wir in das Lager packen. Die Lebensmittel, die verderben, ja, recht schnell hier noch liegen. Und das Holz und Leben und so, das kann eigentlich auch draußen liegen. Rohmaterial: Leben, Kalkstein, Erde. Kalkstein, Erde. Guck mal, das würde auf Mittel auch reichen. Das wird draußen nicht schlecht. Holz und Kohle ja nicht so wichtig. Kann alles draußen lagern. Wir können das gerne hier hinpacken. So, hier ist gleich der Boden fertig. Dann kommt da einfach dasselbe Lager rein. Bis wir es für irgendwas anderes benötigen. So. Wir werden aber noch Heizbehälter reinstellen. Und wenn wir nicht. Nein, da. Damit das hier dann auch Genug ist. Ich weiß überhaupt nicht. Reichen zwei. War in da gibt es bestimmt irgendwo einen Wert, wie viele man benötigt. Ja, guck mal, hier stehen gar keine. Bauen müssen wir die wieder umstellen. Die sind von Haus aus auf niedrig. Hoch. Ja, obwohl, warte mal. Wo wir denn? Wir haben 57.000 Zweige. Super. Ich auch nicht los. ist auch einer so den müssen sie noch bauen dann haben wir auf jeden fall auch gut lagerflächen das ist ja schon mal sehr gut der winter ist gleich zu ende jetzt wo ich die dinger umgestellt habe die natürlich dann mitte frühling direkt wieder ausmachen Und oh, den Weg haben sie schon gemacht. Natürlich fehlt jetzt von der Tür zu der Tür. Aber wir sollen erstmal den hier bauen. Den Feuerbehälter. Und den umstellen können. Echt, unsere Dorfbewohner machen nichts. Nur die Hunde sind am Arbeiten. Hungrig viandbeutel Ressourcen, Bergbau, Essen. Ja, guck mal, immerhin zwei machen Essen. So. so. Hier wieder zuklappen. Haben wir drei gebäude fertiggestellt was geschafft dann gucken wir jetzt noch oh, nee, ja genau jetzt wo ihr es sagt erstes fehlt hier der gehweg und zwar eins fehlen hier, sowas von die flaggen wenn wir eins haben ist es stoff wie haben wir das gemacht da. So. So. hier und Oh. So. hier neben die Tür neben die Tür Neben die Tür. Dann brauchen wir jetzt noch Schilder. Die verstecken sich ja hier auch irgendwo. So. Da kommt ein Lager. Oh, ne, doch, ist richtig. Und sag mal. Das hängt irgendwie falsch, ne? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, das hängt falsch. Was muss dahin? Ja, wir haben hier unten die Türen vergessen. Ach nö. So. Das ist ja jetzt ärgerlich. Also, ja. Fenster, Wand, Fenster. Äh, Fenster, Wand, Fenster. Und dann müssen wir natürlich da noch eins hinhängen So, dann können wir hier schon mal den Weg Deuten. Ich war unsicher, ob ich das hier zu mache, weil das ja unsere Lebengrube Wenn wir da Erde drüber machen, sieht die hier so grüner aus, komplett. Dann sehen wir nicht, wo das Leben ist. Wir haben zwar 13.000, also fast 14.000 Leben. Ja, das, eigentlich müsste das reichen. Wir bauen noch. Ja, wenn nur irgendwas ist mit dem Dach falsch. Ah nein, quer sind die so. Okay, gut. Okay. Ich dachte schon, weil die hier mal unten zusammen gehen. Okay. Okay. Mal irgendwas. Ja, ja, ja. warte mal. Habe ich Lack gesucht? Das sieht doch anders aus. Hier müsst ihr ein Fenster hin. Erstmal. Ja cool. Winter ist vorbei. Warte mal. Hier sind Doppelfenster. Ey, da muss ein Fenster hin. Warum oh, ist da? Was haben wir da drin? Geht das vielleicht? Nö, doch, das geht. Wir haben nur hinten die Tür versetzt. Ach, wir wollten bestimmt, dass es das gleich aussieht, ne? Vorne und hinten. Aber ist es ist irgendwie wichtiger, dass das hier vorne vernünftig aussieht. Also das hier muss, haben wir da echt 3 oben, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, gehen nicht. Hier muss ein Fenster hin. Oder nicht. So. Und das Fenster da ist auch falsch. Das beißen sie natürlich hier. Das Dach ab, aber das lässt sich jetzt hier nun mal nicht ändern. So? So. so. ich da jetzt kein Fenster angesetzt? Hm. Bleiben wir nicht. So, also wenn sie da jetzt das Fenster bauen, dann ist es doch richtig, oder nicht? Aber wir müssen gucken, hier ist eine Schmiede drin. Was ist ja das Symbol da? So. Oh. Oh. Mhm. Wo ist das nehmen, oder? So, hier ist. Kleinmetz drin. Das wäre ja sowas. In so. Und hier sind Lager drin. Da kommt ja dann wieder Boten weg. So. Ja, Boten weg war richtig, ne? Ja, Boten weg. Aber so. Das mal natürlich das kommt auch dahin oh, hier geht auch also bei den seiten hier habe ich ja wohl lack gesoffen ja gar nichts die Tür stimmt das muss weg das muss weg Muss Fenster sein? Muss Fenster sein. Und dann ist er eigentlich Wand. Schlafen die eigentlich nur? Also, die sind echt nur am Schlafen. In diesem paar Minuten, die die wach sind, kriegen die aber auch nicht viel hin. So. Muss da natürlich eine neue Fackel dran. So. Und natürlich ein Schild. Oh. So. Das Schild ist... Ende weg in Rot. In dem Look. So. Hey, jetzt hat das Doppelfenster wie hier. Auch oh, nicht schlecht. Zählt der Raum da drin jetzt eigentlich als Werkstatt? Feier. Ah, okay. Werkstatt. Ah, wir haben... Ich habe die werkzeug vergessen. Werkzeug-Wandregale. So. Wie tun wir genau. Oh ja. Der macht Werkzeuge. Der Werkzeug-Wandregale. Wir brauchen ein Wärmebehältnis hier drin. Ah, die könnten ja auch... Am Tisch machen. An einem Steintisch? Aus sind. Mit Stühlen. Aus Eisen. Tätig 9. Wo? Oh. Die Holz sind am besten. Ja, gut, ist ein Steintisch, wenn sie wohl hinkriegen, nicht den Holzstuhl anzufackeln, oder? So. Äh ja, er jetzt trotzdem noch die Heizung. Die wir... Hm, wo stehen wir die denn jetzt hin? Hier hin. Und da hin. So, unter Balken. Nicht mein Lieblingsplatz jetzt, aber... hoch ein Holz wir haben so viel Zweige und Kohle wird hergestellt sollen die mal lieber die Zweige und sowas benutzen das Holz brauchen wir schließlich ab und zu für die Böden Dann ist das jetzt eine Werkstatt. Ja. Das ist eine Werkstatt. Gut. Das hier ist einfach ein Lagerraum. Okay. Hier oben haben wir noch Platz für Lager. Die Türen zwischen den Gebäuden. Können wir auf unverschlossen stellen. Oh, hier, dass sie klappt oder was? welche hier oben ist eine ist da unten jetzt auch eine oder wie oder was so unverschlossen hm. ernsthaft da ist eine tür die ist auch unverschlossen und verschlossen Unverschlossen. Unverschlossen. Da ist nur diese eine. Hier ist auch nur eine. Ja. Hier ist eine. Okay. Hier ist noch eine. Aber. Oh ne guck mal hier ist eine zweite Tür. Die ist aber auf Unverschlossen. Gut. So. Dann jetzt noch einmal schnell in den Keller geschaut. Ah, ich habe was übrigens was richtig Cooles entdeckt. Falls ihr das entdeckt habe okay. wenn nicht, freut mich auch. Dann kann ich euch das zeigen. Man kann hier an den Steinen. Die sind ja eigentlich flach. So eine Erhebung. Angeben. Es geht auch mit zwei Seiten. So. Es geht aber auch so. Dann könnte man äh, jeweils mit vier Steinen so hier rum. Den Stein in der Mitte entfernen. Dann können wir da Blumen hinsetzen. Also Blumen ja nicht, aber wir könnten Kräuter, die sehen Blumen ähnlich dann hätte man hier immer so vereinzelt oder ein bisschen weiter hätten wir dann schönen Blumen. Mit Einrahmung durch den Fußweg. Werden wir später wohl noch machen irgendwie. Dann habe ich das jetzt hier erstmal durchgezogen bis zum Ende der Gebäude hier. Und dann kann man ja abfahren mit seinen Kutschen. Und vorne können, können sie ja auch und dann hier links oder rechts. Hier oben an die beiden Steine kommen sie nicht ran. Müssten wir außen eine Treppe setzen. Hat hier aber noch keine Zeit zu. So. Schick, schick. So, hier haben wir jetzt alles. Erledigt. Hier. Yeah. Gut. Okay. Hier hinten ist Lager. Gut. Es wundert mich auch, es sagt gar keiner, wir hätten so wenig Betten. Dabei haben wir eigentlich zu wenig Betten. Da wir ja neun neuen Siedler haben. Und es sind zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Betten. Keine Ahnung, wo die schläft. Aber naja. So, noch einmal schnell in den Keller. Oh Gott, was ist denn? Ne, ja doch, das hat mit Absicht so gemacht. Einmal in den Keller schauen. Hat sich da was getan. Oh, das ist aber sehr schön. Balken. Balken. Balken. Ups. Balken. Da, da. Oh, und so auch auch sogar den Keller ausgebaut bekommen. so also zum den Anfang gemacht dafür. Aber das war ja erstmal wichtig. So. so wir könnten eigentlich das ist unnötig. Das hält ja. Na, ja, Obwohl wenn wir da drunter die Ebene wegreißen, Geht doch. Sollten wir vielleicht. Hier auch noch welche machen. wir haben wir denn dazwischen? A zwei. Na gut, geht jetzt hier nicht. Ey, da geht das. Ah, ja, da wird da anfangen sollen. So. wir geht denn das immer nur auf einer seite also fangen wir hier an bei lassen frei lassen frei lassen ja gut, hier ist zwei Breiter wieder drüben. So. Das machen wir dann nächste Folge. Fertig, den Keller. So. Dann hoffe ich es euch gefallen. Gern abonnieren, liken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.